Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Achtung, hinsetzen, anschnallen. Wir haben einen XXL Action Haul für euch. Danny wird auf meinen Einkauf reagieren und das Beste ist, ihr könnt zwei 100 Euro Amazon-Gutscheine gewinnen. Wie das funktioniert, erzählen wir euch gleich. Also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn eventuell gibt es am Ende noch eine weitere Überraschung für euch. Oh. Hallo. Ja, ich bin wieder da. Hallo Freunde, hallo ihr äh, süßen maxim ähm, giacomo Ami freunde Stimmt, das haben wir lange nicht mehr gesagt. Ja. Was was was erwartet dich heute? Ähm, ich... Pff, genau. <lacht> <lacht> eine Ahnung. Ähm, ich werde hier diese Einkäufe mir so ein bisschen anschauen, die Maxim getätigt hat. Und bewerten vor allen Dingen. Und vor allen Dingen bewerten. Und ich sage euch jetzt schon, ich sehe hier eine Menge, von dem ich keine... Ahnung habe, ich sitze ein bisschen traurig hier neben dir. Ja, wir sind aber nicht traurig, wir haben nämlich was mitgebracht und zwar wie immer ein dickes Gewinnspiel und nachdem ihr letztes Mal schon meine Kollektion gewinnen konntet, gibt es dieses Mal für euch zur freien Verwendung zwei Amazon Gutscheine zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einmal dieses Video schauen und natürlich Maxim's Kanal abonnieren, dann switcht ihr zu meinem Kanal rüber, den habt Maxim irgendwo verlinkt und dort schaut ihr das andere Video, welches um 19 Uhr online gekommen ist und dort zählt ihr die Smileys. Und wenn ihr dann auch meinen Kanal abonniert habt und wir haben ein großes Ziel, wir wollen nämlich die 14.000 Abonnenten dieses Jahr noch erreichen, es fehlen nur noch 300, dann habt ihr die Chance diesen ähm, ja zu gewinnen. Und dann würde ich vorschlagen, wünsche ich euch ganz viel Glück und wir starten mit dem Haul. Ich war bei Action, ich hatte euch nämlich gefragt, was ihr für... Empfehlungen habt und die beste Empfehlung, die du. ich gelesen habe, oh, war Schwangerschafts- und Ovulationstests. Ja, das habe ich immer wieder das Problem, dass ich nicht genau. weiß, in welchem Monat, 36, 38, ich bin so dick geworden. <lacht> also, ja. äh, ich, ich weiß nicht, was, ob es gute Schwangerschafts- und schlechte Schwangerschaftstests ja, gibt. Ja, gut ist, wenn er sagt, hat funktioniert. Ja, oder halt auch nicht. Ja, dann ist er blöd. Also wir haben heute keine Schwangerschaftstest. ich habe aber so ein paar Produkte gekauft, die mir neu waren und eventuell sind hier auch ein paar Weihnachtsgeschenke mit dabei. Danny darf sich das erste Teil aussuchen und darauf reagieren. Ich nehme das hier. Eliza Jones ist die beste Freundin von Sabrina Rodnik. Ich habe keine Ahnung, wer diese Menschen sind, aber Eliza Jones hat eine Hyaluronic Acid Face Creme rausgebracht. Ja, das ist schon wieder, geht schon wieder los mit Laub, wo ich für was anderes hätte studieren müssen. Das ist tatsächlich eine Feuchtigkeitscreme, eine Hyaluronsäurecreme. Warum nennt, nennt sie es denn nicht so? Ja, weil Eliza Jones International ist. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist die Box. Die ist sehr, sehr, sehr, sehr groß. Aber der Tegel ist sehr, sehr, sehr, sehr klein. Hast du mal Snickers gekauft? Das ist genau das Gleiche. Hier sind 50 Milliliter mit drin. Und ich probiere sie jetzt einfach mal live aus. So ein bisschen. Na, wir cremen dich jetzt ein mit allen Cremes. <lacht> ist die teuer? <lacht> äh, nee, das ist ja das Schöne. Ich habe viele, viele Serien von Eliza Jones schon gehabt. Und ich mochte die sehr, sehr gerne. Die riechen. Riecht nach Creme. Oh, die riecht aber gut. Die riecht ein bisschen kosmetisch. Was kostet die? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber vielleicht 3 Euro. Riecht sehr, sehr, sehr, sehr gut. Es gab eine komplett neue Reihenfolge von Eliza Jones. Genauso die Retinol-Creme. Retinol und ich, wir sind. Was ist Retinol? Retinol sorgt dafür, dass äh, die Haut verjüngt wird. Retinusöl wirkt abführend. Oder Wimpern verlängernd verrückt, Freunde. <lacht> es ist immer ein bisschen schwieriger. Ja, okay, was haben wir? Wir haben hier so viel von Eliza Jones. Ja, weil Eliza Jones ist super. Weil die hat auch was mit Vitamin C rausgebracht. Ja, wir werden ein... Was ist das? Äh, dasselbe, nur mit Vitamin C. Warum kaufst du es dann nochmal? Naja, weil wir haben einmal Hyaluronsäure, einmal Retinol und Vitamin C. Retinol ist für abends und Vitamin C ist für morgens. Hab's so geöffnet. Ich will wissen, ob das nach Orange riecht. Riecht nach gar nichts. Kann man, kann man das essen? Ich würde es nicht machen. Aber alle Cremes müssen so getestet sein, dass hm. man sie essen kann. Theoretisch ja. I, I. Mm, ja, also die ja. ist auch so ein bisschen äh, Pfirsichfarben, ist auch ein bisschen dicker. Riecht nach Katzenpup. Ja, die riecht jetzt nicht so spannend. Also die riecht nicht so gut wie die hyaluron Ich habe Danny aber was mitgebracht. Äh, apropos Katzenpup. Ja. Mhm. Oh, es gibt, schaut mal, es gibt MMs. Das ist die ähm, Weihnachtsedition von den MMs. Da mich. Ist es die Weihnachtsedition? Also ja. die haben nur Weihnachtsmützen drauf. Nee, die haben ganze ganzen Tannenbaum. Boah. Das ist aber eine tolle Idee. Finde ich gut. Möchtest du meinen MM haben? So, und dann haben wir. Habe ich was mitgebracht? Einmal für mich und einmal für Danny, weil wir sind mittlerweile in dem Alter, wo wir sowas brauchen. Ähm. <lacht> Schaut mal, wie, wie, wie die da hinten aus, aussehen. Hm. Und jetzt schaut uns an. Wem willst du noch ein M&M? <lacht> nein, wir haben einmal, ist nicht so schlimm, wir haben einmal eine Kniebandage, die hast du, und eine Fußbandage. Ach nein, du hast ja noch zwei, hast du zweimal gekauft? Na, einmal fürs Knie und einmal für den Fuß, weil ich doch so Probleme mit dem Knie hatte und mhm. du mit dem Fuß. Der, Freunde, wir müssen auch mal drüber reden. Und ich bin auch ehrlich gesagt einfach zu voll zum Arzt zu gehen. Ja. Und manchmal hilft das ja so ein bisschen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich die Lösung ist, aber... Ich bin gespannt. Also ich habe tatsächlich auch öfter auch mal was mit dem Fuß. Von daher vielleicht ist das... Wir so können möglich. ja auch tauschen. Na gut, okay. Dann geht es weiter mit dem Besten überhaupt bei Action. Das ist der einzige Grund, warum wir immer zu Action fahren. <lacht> yummy sauce. Dass die, also wirklich, Freunde, ohne Quatsch, wenn ihr auch Freunde des schnellen Gerichtes seid, also sowas wie Pommes oder Kroketten, so alles Alles, auf, alles auf die Hüfte geht. Diese Soße, die kostet keine Ahnung, wie viel? 1,79 Euro. Ist bis zum 38.12.23 haltbar. <lacht> Schon sehr seriös. 38. <lacht> Stimmt. Bis zum 38.12. Sehr seriös, aber die ist so gut und das zeigen wir euch. Das ist eine andere. Ach, nein. Die ist nein. neu. Aber oh. wir haben dreimal die Yummy Sauce. Und dreimal haben wir sie gekauft. Und dann haben wir hier was Neues. Das ist die Vulcano-Soße. Könnte auch sehr spannend sein. Kann da man die auch probieren? Kannst du auch probieren. Dafür bist du hier. Da habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht eine gute <lacht> Möglichkeit sein. Nee, sollst du nehmen. Was soll ich damit? Hast du hier keinen Müll? Doch, der ist hinter dir. Und wie probiere ich die jetzt? Hast du eine Kroketten? Ich hier drin? einfach ablecken. Nee, ich hätte es mir in den Mund gekippt. Hast du Kroketten <lacht> nee. Mmh, hier? Nee. Pommes? Promise? die würde nicht schmecken. Ich finde sie also, fantastisch. Da ich denn jetzt schon Glitzer auf meinem Finger. Du bist die auch. Ja, oh, was ist denn hier los bei dir im Raum? Ist der. Also, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Es hat was von Tabasco, so eine leichte, säurige Note, die perfekt zu Lachs und Avocado wäre. Hast du Lachs oder Avocado hier? Ich kann nicht... Alles davon da. Ja, dann weiß ich, was wir heute. Äh, das ist essen. wie so eine Sushi-Bowl, vielleicht. Mhm. Okay, also die Soßen, Freunde, ich weiß, das ist das Ungesündeste, was es überhaupt gibt, aber es sind die besten. Und weil wir uns so gerne anschauen, haben wir hier auch etwas anderes, nämlich den cooling Stick. Der ist für die Augen. Wenn ja. du mal verschlafen morgens aussiehst, macht müde Männer munter. Ja. cooling ja. Stick macht müde Männer munter. Ich habe das nämlich neulich gesehen in einem TikTok-Video von jemandem. Und sie hat das gehypt und das fand ich echt spannend. Der hat Koffein mit drin. Der? Na, der Stick. Ah. Und hat halt so ein Metallkügelchen. Wir werden, wenn ihr wollt, die Sachen auch gerne nochmal in einem Live-Try-On testen. Das ist ein Stern, den du dir auf deine Mütze stecken kannst, ist damit du aussiehst so? wie das Christkind. Jetzt siehst du aus wie Sailor Moon. Ich habe zwei Sterne mitgenommen, einfach für Deko. Nee, nein, für Flatlays. Was? Für Flatlays. Was sind denn Flatlays? Na, Flatlays sind so Produktbilder von oben. Gut, ähm, wenn wir uns ähm, was anderes uns anschauen wollen, dann gucken wir uns die Mul Was bin ich? multi <lacht> <lacht> Purpose. Multifunktionsbalsam von Betty. Klingt wie Adiboditas. <lacht> von Betty ist das. Ich mache. Okay, ja, keine Ahnung. Ich dachte mir, es könnte vielleicht ein Dupe zu dem Elizabeth Arden-Produkt sein. Ist bestimmt noch zu. Das ist für trockene Lippen und trockene Haut. Und ich hoffe, dass das ein Dupe zu diesem Elizabeth Arden 8-Hour-Cream ist. Weil das ist das, was ich gerade gefühlt das esse. Nee, das ist wie so ein Lippenpflege Ja, das ist sehr, sehr dick. Also hier steht schon. Doof. <lacht> hier stehen die Inhaltsstoffe schon drauf. <lacht> Im Prinzip ist es Vaseline mit Kokosnussöl. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr wirklich trockene Haut oder Ich habe das hier auch so an den Fingern. Oder Dafür ihr, ist das gut. Wenn ihr mal was einfetten wollt, dann ist das auch gar nicht mal so schlecht. Dann <lacht> haben wir von Pantene Provi. Collar, was denn? Ja. Ist doch Pantene. Ja. Pantene Provi. Collar Damage Reverse Biotin Shoot. Das, das macht ihr euch zum Beispiel morgens in den Kaffee rein. Und dann kommt die gut in den Tag rein, das ist ein Schutt, steht hier, biotin <lacht> Das ist für farbgeschädigtes Haar. Mit Biotin. Das ist halt, ich glaube, wie so eine Haarmaske. Ich nehme halt immer gerne so kleine Dinger mit, um die mit in den Urlaub zu nehmen oder so. Oder an Weihnachten jetzt. Denkt also da, ganz ehrlich, das ist ein Ding, da müssen wir einmal drüber reden. Nicht, oh Gott, nicht drücken. Warum? Dann, dann passieren schlimme Dinge. Darf ich drücken? Noch nicht. Bitte. Nein. Ich das also ist, Ja, aber nicht Kommt hier. da was raus in der Luft? Ja, da kommt was raus. Was denn? Irgendwas, was ich nicht definieren kann, was mir mein ganzes Auto versaut hat. Also, hä, ist doch nur Luft? Dachte ich auch. Ist doch nur Luft? Nee, da kam noch Flüssigkeit. Nee, das aus. ist Luft. Das ist, das ist. Luft. Möchtest du dir mein Auto anschauen? Ein Anti-Dust-Spray, das braucht man, um mal Tastaturen zu reinigen. Das ist nur, das ist nur Luft. Aber da kam Wasser? Da kommt doch Flüssigkeit. Nein, das ist, das ist doch nur Luft. Oder ist das kondensierte das Luft? Das ist kondensierte Luft. Also ich habe das gesprüht und habe das auf den Sitz gesprüht und dann hatte ich so ganz viele weiße Flecken auf dem Sitz. Und was hast du denn auf dem Sitz gemacht? Darauf gesprüht! Aber das ist vielleicht etwas, was... Also zum Beispiel ich habe hier, wenn ihr das sehen könntet, ich habe hier einen Computer. Der steht hier die ganze Zeit seit Jahren neben mir, neben dem Make-up. Und der sieht aus, als hätte ich hier eine Puderfabrik eröffnet. Macht das vielleicht nicht, wenn wir nicht hundertprozentig geklärt haben, was da drin ist. Ein Antistaubspray braucht man halt auch mal. So, dann hat Maxim heute ähm, eingekauft, das ähm, ist ähm, Hängerherz. So Hä, heißt, Hängerherz? Steht so drauf, Hängerherz. Hänger, Hängerherz, steht hier. Anhängerherz. Hängerherz. Achso, steht der so also drauf. Steht drauf, Hängerherz. Äh, das hat er sich gekauft, um für den Weiherzraum, den wir nicht haben. Nee, für die Flatlays. Ach, für die Flatlays. Für Deko. Mit der okay, hier ist noch was anderes. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist, weil Alvira gibt es ja hier bei Action. Und Alvira hat auch eine Banana Cream Mask mitgebracht. Das ist verrückt, was es so alles gibt. Okay, verpacken wir schon mal der Endgegner. Die soll die V-Tief mit Feuchtigkeit versorgen und ein Extrakt an Rosmarin, Vitamin E und Bananenfruchtextrakt. Also bei den ganzen feuchtigkeit brauchen wir es nie wieder draußen zu regeln. Die machen die alle von nur draußen auf unseren Garten und dann ist alles wieder schön. Kommen wir riechen. Riecht. Oh. Riecht. Da, nee. Das riecht gut. Das riecht wie diese Bana Banane. Ja, aber das wusstest du, wusstet ihr, dass die Banane, die wir essen, hm. eigentlich. <lacht> Eigentlich <lacht> gar nicht die Urbanane ist. So ich dachte, gar nicht zum Essen gedacht ist. Die ist die Urbanane. Was? Es ist nicht die Urbanane. Es gab vor, ich glaube, 30 oder 40 Jahren, das habe ich schon mal erzählt. Warte. Eine Banan ein Bananenvirus oder Bakterium, was alle Bananenpflanzen auf der Welt fast ausgerottet also hat. Ein Freund hätte, der 80 Jahre alt ist, habe ich die Urbanane zu Hause <lacht> Freunde, schaut mal. Wir haben jetzt hier die Limit-Edition Summer Repair von Glisskur. Das macht super. ihr euch auch in den Kaffee morgens Nee, rein. in die Haare bitte. Aha. Das ist fantastisch. Ich habe dieses Spray mal in dem dm haul gehabt. Das Problem bei Glisskur ist, und ich weiß nicht, warum sie das nicht hinkriegen. Das riecht gut. Oh ja. Ähm, dass du dich danach auf den Boden legst, wenn du das sprühst. Was bitte? Du rutscht so aus, aus auf Glisskur. Immer. Dann machst du dir dann die Haare. Die ja, aus. aber das also das andere ist so ein Spray. Und das geht ja dann auch auf den Boden. Und sobald du rüberläufst, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, du liegst. DIY-hackt, wenn ihr Schlitten fahren wollt, macht euch ein bisschen Glisskur an die Kufen und zum dann Beispiel. saust ihr wie bei der schönen Bescherung über das Feld. Super, und dann haben wir das Letzte. Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee, noch nicht. Das ist ein Thermometer für ähm, Fieber zu messen. Ja, wir müssen. magst jetzt. du das nicht, was man sich hinten reinsteckt? Wir haben keins, was man... Doch, ich habe eins mitgebracht in diese Partnerschaft, das ist für hinten. Ja, aber ich... Oder für den Mund, je nachdem. Ja, genau, also. wenn du es nicht mehr weißt. <lacht> ja, gut. Du solltest dich einmal für eine Öffnung entschieden haben. Genau. Und, und das ist jetzt für... Das fand ich, das habe ich euch mitgebracht mal, um, damit ihr das mal testen könnt. Also damit wir es mal testen können. Okay, sind so natürlich keine Batterien mit dabei. Ist von Grundig und auch echt billig. Aber wenn man vielleicht kleine Kinder hat und die schlafen und man das, die <lacht> nachts kontrollieren möchte, könnte das gut sein. Wir haben jetzt leider keine Batterien hier. Bei Instagram kriegt ihr aber ein Update dazu. Du kannst auch Objekte testen, wie warm die sind. Objekt oder Body? Das mein Körper. Okay, okay. Warte, wir haben noch Masken mitgebracht. Gibt es bald wieder den Maskenmontag? Ja, das sind die besten Masken überhaupt. Die Ne, es gibt jetzt den Magic Man, wenn nicht den Maskenmontag. Hier, schaut mal, das ist die Peppi-Test, Probiotics und Cremamide. Ja, also ganz ehrlich, das sind mit die besten Masken von the Mask Doctor. Ich liebe the Mask Doctor. Der Der heißt so. Der Masken steht doch da drauf. Der Maskendoktor. Doctor. Mit Peptiden, Probiotik und Ceramiden. Ich mag die sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Die sind extrem getränkt und du kommst damit echt weit. Mhm. Willst du eine machen? Nein, danke. Wir haben noch was für Geschenkideen für euch mitgebracht. Mhm. Ähm, das werden wir mal testen, beziehungsweise wir verschenken das dann an euch. Das sind Spa-Exclusives mit einer Badebombe, einer Body Butter, einem Duschgel, einem Body Spray und einem Body Peeling. <lacht> ja, wenn man es braucht. Ja, nee, finde, das ist doch immer ein auch, Ich schön. bin immer auf der Suche nach einem Shampoo, was erstmal für als Shampoo funktioniert oder als Haarwaschenmittel. Also als, nee, als Duschgel und als Haarshampoo. Das ist mal so meine Mission. Hier habe ich ja dann fünf, fast sechs Waschen. Aber das ist doch super. Nee, super ist für einen Mann, wenn alles in einer. Ja, ist. aber. Das schenkt man ja... Wenn ich mir damit auch noch die Zähne putzen kann, ist perfekt. Ja, das gar mir vorstellen. Also Duschen, Shampoo, Zähne putzen. Auto waschen, Geschirr abspülen. Ja, so ein Shampoo für Spüli. alles. Ja. Ich finde das gar nicht schlecht. Mhm. Das ist so ein schönes Geschenk. Ich würde mich darüber freuen. Ja, da hast du es ja schön selbst geschenkt. So, das hat mir gepasst. vielen Dank, Maxim. Oh, dann haben wir hier von der Fab Factory Elegant Beauty 9 Color Complete Eye Shake Palette. Komm, wir machen die auf. Ich habe sie einmal geöffnet. Die ist voll hübsch. Naja, ja, die Fännchen sind jetzt echt nicht gut verarbeitet. Ne? Ja, gut, das Ding hat ja auch ein Euro gekostet. Ach so, nee, dann ist super. Aber die ist schon gar nicht schlecht. Wir könnten die damit ein pinkes Undereye -Ei machen. Ja, kann man mal machen. Ja, und dann habe ich noch ein Set mitgebracht. Und zwar das hier. Das finde ich allerdings so ein bisschen billig gemacht. War ja auch recht billig. Ähm, mit einem Badesalz. So ein, eigentlich habe ich es nur dafür gekauft. Dass wo wolltest du, du die Verpackung haben? Für Bilder auf Instagram. <lacht> Flat Lace? Nein, wegen diesem, diesem, diesem Duschschwamm. Zum Schaumschwamm. Mit Showergel und Bodylotion. Mhm. Sweet Glow. Verschenkt ihr sowas? Schreibt es mal in die Kommentare. Was für verrückte Einkäufe du hast. Es gibt noch zwei Dinge. Ach krass, ich dachte. Ich Nein, zwei Dinge ich noch. noch Eine Duftkerze. Cedarwood. Mhm. Ja, ich mach die ja nicht an. Ich zünde ja keine Kerzen an, ich habe ja Angst vor Feuer, aber... Die passt perfekt ins Bad Na, die und sieht hübsch wa aus. Die Wahrheit ist, wir zünden keine Kerzen aber wir zwei Hauskater. Ja, aber die, die Kater sind ja nicht hier unten. Ach, hier unten wird du eine Kerze anzünden, das will ich auch nicht machen. Sag ich ja, ich mache keine Kerzen an. Und zu guter Letzt Skin Hair and Nails Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin Mineral Minerals und Plant Pflanze. Was macht es? Äh, es soll dafür sorgen, dass du ein normales Hauthaar und äh, Hauthaar Haut, Haar- und Nägelwachstum hast. Ja, was für eine verrückte Vielfalt du hier uns aufgetischt hast. Wie war. findest du Action? Warst du jemals bei Action? Ja, wir haben schon mal ein Video gemacht, wo ich da Sachen, Make-up eingekauft Stimmt. habe. Und da Stimmt. hast du dich als Meerjungmann verkleidet. Das war eine schöne Auch Zeit. Ja, das ja. War, ja. Hm. ja, verrückt, Freunde. Das waren unsere äh, Action-Produkte. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was sagst du zur Action? Äh, die Soßen sind der Hammer und die M&M's haben mich auch sehr erfreut, Freunde. Und wenn ihr euch auch erfreuen wollt, dann schaut unbedingt mal auf meinem Kanal vorbei. Da ist nämlich das andere Video und da, äh, glaube ich, ist ein bisschen was anderes los gewesen. Absolut, Freunde. Wir freuen uns, wenn ihr rübergeht auf Denny's Kanal. Und dort könnt ihr dann natürlich auch beim Gewinnspiel mitmachen. Alle Informationen dazu stehen unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und ich würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss. Tschüss.